Digitaler Salon, Fragen zur vernetzten Gegenwart. Guten Abend, ich heiße euch herzlich willkommen zum digitalen Salon, zum zweiten Mal nun wieder vor Ort am HIG und natürlich auch in digitaler Form. Diese Ausgabe unseres Formats präsentieren wir zudem in Kooperation mit der Berghof Foundation. Mein Name ist Laura Liebig und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut im Projekt. Shaping AI und ich ähm, werde heute die Einführung in das Thema übernehmen. Plattform im Konflikt, da kommen wahrscheinlich jeder und jedem Direkt-Assoziationen auf. Der Arabische Frühling zum Beispiel, Occupy Wall Street, das Umbrella-Movement in Hongkong, aber auch Klimabewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel. Sie alle eint eine teilweise Verlagerung des Aktivismus, der Mobilisierung und Organisation in digitale Sphären. Was lange Zeit als sogenannter Slacktivismus oder Klicktivismus abgetan wurde, ist längst eine weit verbreitete Form von digitalen Protesten. Darüber hinaus entstehen hybride Formen zwischen digitalen und nicht-digitalen Protesten. Die Öffentlichkeit und Möglichkeit zur Teilhabe, die das Internet bietet, lassen sich in vielerlei Hinsicht durchaus als positiv begreifen. Das Stichwort, was in diesem Kontext immer wieder fällt, ist die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit werden allgemeingültig als Grundpfeiler von Demokratien angesehen. Social Media Plattformen bieten deshalb in der Theorie als, sich als hervorragende Tools an, um diese Freiheiten auszuweiten oder sie in bestimmten Kontexten oder Regionen überhaupt erst zu ermöglichen. Das, dabei stellt sich vermehrt die Frage, ob das amerikanische Verständnis von Freedom of Speech sich mit dem in anderen Ländern überhaupt ähm, vereinbaren lässt. Und was passiert, wenn bestimmte Akteure versuchen, Einfluss durch soziale Netze auszuüben? Von staatlicher Seite stellt sich das Thema Zensur als ein maßgebliches Instrument heraus, um Meinungsfreiheit einzuschränken und so Aktivismus und der Mobilisierung von Protestierenden entgegenzuwirken. So folgen immer wieder Staaten dem Vorbild von Chinas sogenannter Great Firewall und begrenzen den Zugang zu Plattformen wie Facebook, WhatsApp und Twitter, zuletzt zum Beispiel in Nigeria und Kuba. Auch Fake News und Verschwörungstheorien sind nicht erst seit der Pandemie ein gefährliches Instrument, das verschiedene und oft ideologiegetriebene Gruppierungen zu ihren Vorteilen nutzen. Tatsächlich verbreiten sich solche Desinformationen in viraleren Dimensionen als echte Nachrichten. Neben Wahlkämpfen, die maßgeblich von solchen Dynamiken getragen wurden, erinnern wir uns auch an nationalistische Gewalt, angetrieben durch Desinformation und Hetze auf sozialen Plattformen. Während zivilgesellschaftliche Akteure und NGOs versuchen schlichtend in solch aufgeladene Situationen einzugreifen, stellt sich natürlich die Frage, was sollten Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram und deren Algorithmen leisten? Wem sollten sie Zugang gewähren und wer übt Einfluss auf die Plattform selbst aus? Letzten Monat im digitalen Salon haben wir dazu bereits ausführliche Antworten und Visionen zum Thema Plattform Governance von Janet Hoffmann gehört. Die die Komplexität des Themas wirft jedoch immer weitere Fragen auf, denen wir heute noch einen Abend widmen wollen. Dies liegt vor allem an dem Zusammenspiel von Akteuren, deren verschiedenen Interessen und auch Machtgefügen, die sich auf Plattformen und in deren Regulierung niederschlagen. Von diesen konkreten normativen Überlegungen gehen wir deshalb heute einen Schritt zurück und werfen einen Blick auf das sprichwörtliche Bigger Picture. Wir fragen uns also weiterhin, Reicht es, aus der Sicht der Plattform lediglich reaktiv zu handeln und algorithmisierte Systeme einzusetzen, um gefährliche Inhalte aus den Newsfeeds der Menschen zu verbannen? Oder brauchen wir gar andere und international einheitliche Governance-Mechanismen, die auf diesen Plattformen greifen? Wie lassen sich Konflikte und Polar Polarisierung auflösen? Oder haben wir die Utopie des Demokratie stärkenden, konstruktiven und kreativen Internets bereits hinter uns gelassen? Ich freue mich, dass wir nun von drei Expertinnen weitere Einblicke erhalten können und wünsche uns viel Spaß und Anregung durch den heutigen Abend. Ganz herzlichen Dank, Laura, für die Einführung in das Thema. Mein Name ist Gerardine Bastion und ich freue mich sehr, die Diskussion mit unseren Gästen jetzt übernehmen zu dürfen und möchte diese jetzt vorstellen. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz sagen, dass wir die Diskussion auch sehr gerne öffnen möchten, um euch alle, um sie alle mit einzuschließen. Das heißt, man kann Fragen stellen und zwar per Slido und ich freue mich auch besonders, dass es auch ein paar Menschen in Real Life hier gibt, die natürlich auch herzlich dazu eingeladen sind, ihre Fragen selber dann live zu stellen, wenn wir die Diskussion dafür öffnen. Ja, wie Laura schon gesagt hat, haben wir drei sehr spannende Gäste heute Abend bei uns und ich freue mich sehr auf die Diskussion mit ihnen. Das ist einmal ferraz Kairala. Er ist Senior Program Manager in der Middle East und North Africa Unit der Berghof Foundation, also Partner der Veranstaltung für heute, sowie Repräsentant der Organisation in Beirut. Und von dort ist er uns auch live heute zugeschaltet. In seiner Funktion betreut er unter anderem ein Projekt, in dem es darum geht, dass Social-Media-Influencerinnen in ja, deeskalierender de Art und Weise in die aktuelle politische Situation eingreifen und mitwirken. Davon wird er uns gleich mehr berichten. In unterschiedlichen Artikeln und Analysen untersucht Ferraz außerdem die Auswirkungen des arabischen Frühlings auf die Gesellschaft und den Staat in Jordanien. Sehr schön, vielen Dank, dass du heute Abend bei uns bist. Gerne, danke für die Einladung. Und hier live neben mir habe ich sitzen Daniel Stemmler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im ERC Forschungsprojekt Protest and Order, Democratic Theory, Contentious Politics and the Changing Shape of Western Democracy. Am Institut für Sozialwissenschaften hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er forscht hat unter anderem zu Digitalpolitik, unterschiedlichen Formen des Aktivismus, aber auch zu Fragen von Civic Tech und schreibt gerade seine Dissertation dazu. Und ich freue mich auch sehr, heute dabei zu haben. Svea Windwehr. Sie ist Senior Policy Analyst für Public Policy und Government Affairs bei Google Deutschland und hat zuvor als Mercator Fellow mit den Herausforderungen und Chancen privater Moderation von Inhalten auf Online-Plattformen ja, geforscht und sich damit beschäftigt. Sehr schön, dass ihr beide heute auch bei uns seid. Ferras, ich würde sehr gerne einsteigen und dich dazu einleiten, etwas von deinem Projekt zu erzählen und vielleicht auch etwas erstmal für die Menschen, die sich noch nicht so gut damit auskennen, die aktuelle Situation in Jordanien und warum sozusagen eine ja, gute Idee ist oder sinnvoll erscheint, dass sich auch neue Akteure wie Influencerinnen politisch äußern und einmischen. Okay, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit ich habe, ich, ich kann einfach anfangen und wenn es zu lange wird, dann sage ich Bescheid. Okay, okay. Ähm, es ist immer so, ehrlich gesagt, immer so schwierig, über, über, über die Region zu sprechen. Um, um zu komplizierter wird es, wenn man über den Libanon spricht. Ähm, es ist nicht so leicht, äh, irgendein einziges Problem darzustellen und äh, versuchen auch zu erklären. Aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet mit ein äh, paar Informationen, die wichtig sind, um zu verstehen, ähm, in welchem Umfeld wir im Libanon arbeiten. Äh, und dann werde ich einsteigen in das Thema Social Media, äh, weil die, das Umf Umfeld ist sehr wichtig zu verstehen, inwiefern und wie wichtig Social Media eigentlich äh, für unsere Arbeit, für Peacebuilding, building äh, -Transform transformation auch ähm, ausschlaggebend sind. Ähm, es gibt zwei sozusagen Informationen, die ich mit euch teilen möchte. Äh, zum Ersten geht es hier äh, um Internetnutzung äh, im Libanon. Libanon hat etwa 6,8 Millionen Einwohner, davon sind 17 Prozent zwischen 15 und 24. Äh, davon benutzen ungefähr 90 Prozent Smartphones, von diesen 15 bis 24. Ähm, 78 Prozent der Libanesen haben Zugang zum Internet, 64 Prozent sind äh, Social-Media-Nutzer, das heißt, die haben Accounts, Facebook, Twitter oder ähm, andere Social-Media-Plattformen. Das ist ungefähr 5,3 Millionen in einem so kleinen Land wie Libanon. Ähm, zu Gesellschaft oder, oder zu der Lage im Libanon äh, äh, möchte ich hier nur äh, versuchen zu erklären, inwiefern sind die Konflikte hier eingehäuft und äh, verbinden Geschichte mit mit, äh, mit Zukunft, aber auch mit Präsenz. Ähm, Libanon hat zurzeit ungefähr, und, und ich war selber erstaunt, ungefähr 166 politische Vereine und Parteien registriert. Davon sind elf politische, äh, elf politische Parteien mit mehr als vier Abgeordneten im Parlament, äh, 18 anerkannte Religionsgemeinschaften und ähm, seit 1975 hat der Libanon einen Bürgerkrieg erlebt. Äh, bis äh, werde ich jetzt dazu kommen, äh, weil wenn man zählt, wie viel Kriege Libanon erlebt hat, fängt man immer äh, mit dem Modern History und sagt äh, Bürgerkrieg zuerst 76, dann gab es dazwischen einen Krieg zwischen Drusen und Christen, ähm, dann gab es den sogenannten Beseitigungskrieg zwischen den christlichen Fraktionen, äh, dann gab es den Konflikt im Süden mit Israel zwischen äh, und 2000, 2005 Premierminister-Ermordung Hariri, 2006 das sogenannte äh, Juli-Krieg uh, und man darf auch nicht vergessen die, Polit die, die, die, die politische und äh, militärische äh, Kontrolle Syriens äh, zwischen 1976 und 2005 und schließlich Beirut-Explosion 2020. So viele Konflikte eingehäuft in so einem kleinen, schönen Land wie Libanon. Das zeigt, inwiefern Zugang zum Internet wichtig ist. Inwiefern ist es wichtig, eine Plattform zu haben, eine Meinung zu bilden, aber gleichzeitig auch Meinung zu äußern. Ich habe auch eine kurze Analyse, die sowohl Jordanien, aber auch Libanon zutrifft. Und das sage ich auch nicht im Namen der Berghof-Stiftung, sondern sage ich auch als Araber, der hier auch äh, geboren, aufgewachsen und auch zur Universität gegangen bin. Ähm, Bildung ist, ist auf, dieser, auf diesem Teil der Welt äh, ist nicht basiert auf, auf Verstehen, auf gegenseitiges Verstehen oder äh, Diskussion. Die Diskussionskultur ist nicht so stark ähm, in dem öffentlichen Bildungssystem sozusagen. Eingraviert. Im Gegenteil, was wir haben hier, ist mehr das sogenannte das auswendige Lernen. Ähm, das bedeutet, dass die Diskussionskultur oder Dialogkultur bei uns, das ist in der Öffentlichkeit sehr eingeschränkt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, so viele Konflikte, aber Einschränkungen, wenn es um Diskussionen geht. Äh, da muss es irgendwo ähm, einen, einen Ausgang geben, damit die Menschen hier auch ihre Meinung Äußern, zu den geschehenen in ihren eigenen society oder oder äh, gemeinschaften es ist für mich deswegen sehr deutlich deutlich dass dass, dass die kultur des wer wie was äh, die politischen systeme hier eigentlich gefährdet ähm, in diesem zusammenhang haben haben viele staaten hier versucht und alles getan ähm, um ja die kontrolle über die Medien, die Kontrolle über die Meinungsäußerung äh, für sich zu behalten. Äh, auch wenn es nach außen demokratisch erscheint, gibt es ein Parlament, gibt es äh, äh, Trade Unions, äh, trotzdem blieb, blieben Parlament äh, äh, und, und äh, Unions zum großen Teil unter Kontrolle sozusagen äh, von Regierungen hier im, im, im Nahen Osten. Das heißt, äh, die Instrumente, die normalerweise klassisch der Stadt, äh, oder ja wo der Staat sie zur Verfügung oder unterstützen soll wie zum Beispiel Zugang zu politischen Parteien oder Zugang äh, zu Associations äh, Trade Unions und so weiter oder die Arbeit als Journalist wurde hier sehr sehr eingeschränkt ähm, warum ist warum ist das jetzt wichtig zu verstehen ähm, weil die Gesellschaft, dem, der Gesellschaft wurden Instrumente weggenommen, die sie brauchen, um aktiv äh, in das Geschehen nicht unbedingt sich einzumischen, aber besser zu verstehen, ein Teil eines Plans zu sein, äh, mitzumachen, aber auch mit vielleicht Regierungspläne auch zu unterstützen. Das haben wir hier nicht gesehen. Das haben wir nicht in Ägypten gesehen, nicht in Libanon und nicht in Jordanien. Ähm, und dann kam Social Media. Äh, Social Media hat die Toren die aufgeschlagen, rechts und links, für Menschen, die auf einmal die Möglichkeit hatten, ihre Meinung frei zu äußern. Aber auch äh, sich in die politische Sphäre sozusagen einzumischen, in Kontakt mit Entscheidungsträgern äh, zu treten, was eigentlich früher nicht so unbedingt möglich war. Ähm, deswegen wurde das Instrument am Anfang bis jetzt noch so benutzt, um Frustration rauszulassen, Ärger, auf anderer Seite auch Loyalitäten auszudrucken. Ähm, und zwar zumindest basierend auf den Bildern, die man von hier gesehen hat, gab es, glaube ich, kaum so ich sage jetzt einfach mal so aufregende Protestbilder, wie aus dem Libanon im letzten Jahr, von der Straße. Gerade wo wir alle alleine in unseren Wohnungen waren und diese Wahnsinnsbilder gesehen haben von so vielen Menschen, die Musik, irgendwie die sagen, Stimmung, die dieses Volk aufgebracht hat, um, ja, um eben nach Veränderung zu fragen. Und ich frage mich, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären das, was da analog auf den Straßen stattfindet an Protest, wie das Wechselspiel mit dem ist, was eben digital auf sozialen Medien stattfindet und ob dieser Eindruck auch stimmt, den man hier so wahrgenommen hat medial, wie, ja, wie stark das eben beides ineinander greift, aber auch wie dem Volk, eben, also dieser Wille des Volkes, wirklich die Stimme laut zu bekommen gegenüber der Regierung ähm, und da eben auch alle Mittel und Wege zu suchen. Ja, also das ist auf jeden Fall, das war... Ja. Äh, das ist eigentlich so auch geschehen im Libanon. Äh, Social Media hat eine sehr ausschlaggebende Rolle gespielt, bei dem äh, Anzünden, oder äh, nicht Anzünden, sondern um, um, um die Proteste einfach loszustoßen, anzustoßen, anzufeuern auch. Ähm, es ist sogar äh, zu, zu, zu vielen Menschen hier eigentlich äh, noch ein, ein Witz, dass der Grund, warum die Proteste in 2019 angefangen haben, am 17. Oktober, ist der Grund, dass die Regierung eigentlich 6 Dollar äh, Steuer auf die Nutzung von WhatsApp äh, einsetzen wollte. Und das war sozusagen für Menschen ein, das ist, äh, Social Media war die letzte Möglichkeit, einfach ein- und auszuatmen in die, in, die, in die öffentlichen Sphäre. Und hier ein, ein Steuer äh, drauf zu, zu drucken, wäre für sie, als würde man jetzt einfach, äh, ja, Sauerstoff einfach wegnehmen. Mhm. Ähm, es ist in der Tat auch so passiert, dass die Hauptmobilisierung für die, äh, für die Proteste, die wir gesehen haben, monatelang, ging durch Social Media, ging auch durch viele Influencers, die äh, schon seit Jahren versuchen, auch äh, für sich nicht einen Namen zu machen, sondern ihre, ja, ihre, ihre Expertise äh, darzustellen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, das einfach in einer Universität oder in einer politischen Partei oder Trade Union zu haben, sondern die haben das Internet, die haben Social Media äh, und, und dadurch entstand sozusagen diesen Ball-Effekt, Menschen sind auf die Straße gegangen, Social Media hat die ganze äh, sogenannte Revolution begleitet, zum großen Teil auch geschützt, weil viele Verstöße äh, seitens der sogenannten FAGS, oder seitens der äh, äh, Polizei wurden einfach dokumentiert und live übertragen. Mhm. Ich würde gerne, ich möchte kurz einmal öffnen und dann können wir vielleicht zu dem Projekt, was du gerade machst, nochmal gleich zurückkommen. Und zwar einfach nochmal auch allgemein mit der Frage, das ist ja, was du gerade geschildert hast, die Situation in Bezug eben auf die Gesellschaft im Libanon auch sehr wahr für andere Gesellschaften in Ländern des globalen Südens in Bezug darauf, wie wichtig soziale Medien und digitale Medien eben aus Ausdrucksquelle sind, gerade wenn eben eine pluralistische Medienlandschaft führt und aber auch eben die Begrenzung der Nutzung durch Regierungen. Ich denke an den Internet-Tags, in Tansania oder natürlich viele Fälle. Kuba wurde schon in der Einführung erwähnt. Kamerun ist auch immer ein gutes Beispiel dafür, wie soziale Medien abgeschaltet werden, wenn es der Regierung gerade nicht passt. Und doch ist natürlich nicht in allen Gesellschaften die Protestkultur eben so vorhanden, wie sie anscheinend im Libanon vorhanden ist. Und dieses Wechselspiel eben zwischen den Möglichkeiten, was dann an analogen Protest stattfindet und digitalen Protest. Jetzt weiß ich nicht genau, inwiefern ihr beide auch mit der sozialen Bewegungsforschung sozusagen Firmen seid und vielleicht auch nochmal euren Eindruck geben möchtet, diese sozusagen Rage, die Efrass gerade geschildert hat und dieses Wechselspiel, was dann auch stattgefunden hat, um zu sagen, nee, ihr könnt uns das nicht so wegnehmen oder besteuern. Was sind sozusagen die Faktoren, die es einer Gesellschaft ermöglicht, dann eben so für ihre Rechte einzutreten oder welche Faktoren gehören zu so einer Protestkultur dazu? Warum sehen wir vielleicht diese nicht eben in anderen Ländern? Ähm, liegt es vor allem eben an der Autorität der Regime und dem, Mö dem Mangel an Möglichkeiten auch auf die Straße zu gehen oder denkt ihr, es hat auch noch andere Gründe? Daniel, möchtest du einsteigen? Ähm, ja, funktioniert das Mikro? Ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, da ist ein Beispiel ganz naheliegend, was auch vor einigen Jahren noch groß diskutiert wurde, immer wieder unter dem Stichwort der Twitter- oder der Facebook-Revolution. Also wir haben es beispielsweise in Ägypten oder in Tunesien gesehen, wie wichtig auch dort soziale Medien gewesen sind, um die Gruppen, die es schon damals auch gegeben hat, auch schon lange gegeben hat, Aktivistinnen eine Möglichkeit zu geben, tatsächlich viel mehr Leute zu erreichen, auch die internationale Bühne zu erreichen. Ähm, nun steckt in diesen Begriffen wie Twitter und Facebook-Revolution immer so eine große Emphase dieser Rolle der sozialen Medien, aber tatsächlich ist, also und, und versteckt immer so ein bisschen, dass es den Aktivismus und die Organisation natürlich auch schon lange gegeben hat. Also, Ferras hat es gerade auch schon beschrieben. Äh, die Influencer in dem Fall oder äh, Intellektuelle oder bestimmte Organisationen hat es auch vorher gegeben. Nun, zusammen mit sozialen Medien gibt es aber eine Bühne, die sich angeeignet werden kann, ähm, um dann eben auch mobilisieren zu können. Und, ähm, ja, dann ist natürlich eben die große Frage, inwiefern der Zugang dazu ermöglicht wird. Also während der, des arabischen Frühlings haben wir wieder die Versuche gesehen, das Internet abzuschalten und somit dann eben auch so die, dieses Mobilisierungspotenzial der Bewegung einzuschränken. Und das ist natürlich einer der härtesten Zugriffe dann neben all dem, was auf der Straße passiert und schränkt da die Potenziale durchaus ein. Also auch natürlich ein sehr beliebtes äh, Instrument, wie du es auch gerade schon selber genannt hast, äh, um Bewegungen und den Willen zur Demokratisierung, auch von der Äußerung von Meinungsfreiheit, der politischen Willensbildung dann einzuschränken. Mhm, absolut. Ähm, was ich auch ganz spannend fand, war gerade die sozusagen, Definition von Influencer oder Influencerin. Und dann kam natürlich sofort die Frage, wann, wo verschwimmt da gerade die Grenze zwischen dem, was wir generell als AktivistInnen verstehen würden? oder was man als InfluencerInnen beschreiben würde. Und ja, ist, die, ist diese Unterscheidung dann überhaupt noch dienlich? Jetzt, wo wir auch diese Landschaft politischer Influencer in Deutschland spätestens durch Rezo ja auch mitverstanden haben ähm, und ihre, diese AkteurInnen auch eine ja, zunehmend große Rolle einnehmen. Ähm, sind alle AktivistInnen, die auf sozialen Medien laut und stark unterwegs sind, auch gleichzeitig InfluencerInnen mittlerweile? Was meinst du? Oder möchtest du erst kurz? Ich wollte, ich habe die Frage gerade eben auch so ähnlich aufgeschrieben, ja. weil ich wollte Ferras fragen, inwiefern äh, Influencer vielleicht schon länger äh, politisiert sind mhm. äh, im Libanon oder in Jordanien. Denn gerade von hier kennen wir die ganz klare Unterscheidung. Influencer sind erstmal Leute, die Marketing betreiben, die Werbung betreiben und da einen Lifestyle draus machen und natürlich alles andere als politisch sein wollen. Denn äh, das könnte ja dazu führen, dass äh, eben Follower geringer werden, äh, weniger Leute zuhören und ähm, ja, ist das äh, im noch eine andere Situation, war meine Frage. Feras, möchtest du die auch übernehmen? Okay, ähm, ja, also die Frage der Influencer ist auf jeden Fall ähm, die, was wir hier erlebt haben, aber auch in Jordanien, äh, die sogenannten Influencer wurden auch als sozusagen als Gegenmittel von Regierungen genutzt um auch äh, bestimmte Kontrolle in Social den Social-Medien zu haben. Äh, ich habe diesen, diesen Fall zum Beispiel öfter in Jordanien gesehen, wo viele Social-Media-Aktivisten, die, die eigentlich, eigentlich als Aktivisten begonnen haben, äh, auch wenn, es, wenn sie nur Comedian, äh, Comedian waren oder, oder äh, Sketches hatten, um Kritik auszuüben, aber Kritik, die zum Lachen bringt, äh, wurden so schnell äh, adoptiert von äh, bestimmten äh, staatlichen Organisationen, die sie denen sozusagen Sponsorship gegeben hat oder Zutritt zu den öffentlichen Medien. In, Jordanien in diesem Fall äh, Jordan TV oder Ruia TV. Äh, da gibt es mehr als zehn Beispiele. In, in, in Libanon ist es auch nicht anders. In Libanon ist es, mh, die, die, die, das Geschäft mit Influencers ist ein Stückchen äh, weitergegangen. Wir haben hier Politiker, die sich sozusagen auch Influencers ausgesucht haben, um äh, sie einzusetzen oder äh, für sich arbeiten zu lassen, dass sie ihre Social Media Accounts äh, managen. Ähm, und und und das ist auch eine Art Kontrolle in sowohl Jordanien als auch äh, Libanon. Also Influencer sein ist ein Geschäft an sich. Äh, und und die Frage ist, wer zahlt mehr? Und wer ist bereit, seine Werte sozusagen zum Verkauf zu, zu stellen? Äh, trotzdem gibt es so viele auch Influencers, die ähm, nur durch die Revolution jetzt Influencers geworden sind. Viele Foll Followers haben, also die sind Influencers geworden, weil sie auf die Straße gegangen sind und nicht hinter dem Bildschirm standen, hatten auf einmal so viele Followers online, vor allem in Twitter, und äh, sind weiterhin stark in ihrer Meinung stark, dass da Reformen stattfinden sollen und die verweigern sich sogar in, in, in, in, in äh, Plattformen wie ähm, hier ähm, Gespräche auf Twitter äh, oder Clubhouse aufzutreten, weil sie sagen, sol solche Diskussionen haben schon Social Media stattgefunden. Jetzt sollen wir auf, uns auf die Straße treffen. Ja, spannend. Ich würde fast noch eine dritte Kategorie aufmachen, jetzt nach der Klassifizierung. Also es gibt politische Aktivistinnen turned Influencer, wenn sie genug Popularität bekommen haben oder Aufmerksamkeit bekommen haben. Es gibt Menschen, die sich als Influencer vom Beruf aus verstehen und praktisch für Marketingzwecke dann auch mal für eine politische Kampagne ihr Gesicht hergeben würden. Und dann gibt es ja noch, das habe ich mal in einem Publikator gelernt, aber natürlich gibt es auch in vielen anderen Städten spannende Berichte dazu, wie ähm, bestimmte Influencer, Influencerinnen, die vermeintlich für ganz andere Themenwelten stehen, aber letztendlich kooptiert sind von politischen Bewegungen und darüber dann ihre Themen platzieren. Also sprich der nationalsozialistische Kochkanal, wo man sich sehr lange darüber unterhält, wie deutsch die Kartoffel wirklich ist und versucht, sein politische Content so einzubetten. Ähm, was macht das Dazukommen von diesen Akteuren generell mit politischen Protest, mit Kampagnenarbeit? Und, äh, und dem Umgang eben mit dieser ja sehr zentralen neuen Akteursgruppe, es wär, würdest du sagen, dass das etwas ist, womit man sich in jeder sozusagen Form des politischen Protests oder Aktivismus auch auseinandersetzen muss? Wie geht man mit dieser dieser Gruppe Menschen um? Wie gemeindet man sie ein? Wie gewinnt man sie für seine Zwecke oder ja, ihre Zwecke? Also klar, ich bin natürlich keine Politikerin noch Politik, Politikberaterin oder Kommunikationsberaterin, aber ich glaube, es ist absolut essentiell, eben auch gerade diese Gruppen mit einzubeziehen, also nicht nur, weil es ja ähm, große Bereiche unserer Gesellschaft abdeckt, also gerade jüngere Generationen fühlen sich vielleicht von diesen Menschen angesprochen, ähm, sondern weil damit auch eine ganz andere Kommunikation möglich ist, glaube ich. Also ich denke, die direkte, die direkte Ansprache in den Lebenswelten von verschiedenen Zielgruppen ist super wichtig und wertvoll, um eben auch, ja, aus diesen, sagen wir mal, klassischeren politischen Kommunizieren, das wir vielleicht in Deutschland kennen, auf das wir uns hier in Europa irgendwie eingelassen haben, rauszukommen und mehr Menschen mitzunehmen, sie dort abzuholen, wo sie sind. Ähm, ja, deswegen denke ich, ist es total wichtig, das, das ernst zu nehmen und ähm, ja, mitzunehmen. Ja, und dann erleben wir natürlich auch zunehmend das Phänomen, dass Politiker und PolitikerInnen sich auch dieser Logik bewusst sind. Früher gab es sehr viele Appelle, dass man doch mehr direkt über soziale Medien kommunizieren sollte und diese Kanäle eben nutzen sollte, um mehr Nähe zu BürgerInnen herzustellen. Und heute kommt manchmal schon oft das Gefühl auf, dass manche es sozusagen zu gut verstanden haben. Und äh, die, ja, die Gefahr sozusagen des Startfunks, wenn ein, ich nenne jetzt mal einen Namen, Philipp Amthor irgendwie sein, ähm, sein Videocast ähm, überstimmt, Betreibt und damit eine ganz andere Sende, ganz andere Senderollen einnimmt als in klassischen Medien. Sehen wir da gerade auch vielleicht in bestimmten politischen Kontexten so einen Turning Point, eben wie sich Regierungen und politische, staatliche politische Akteure soziale Medien zunutze machen, Daniel? Ja, ich finde das äh, in letzter Zeit insbesondere total interessant, was politische Parteien so mit Memes machen. Ähm, ich glaube, fast jede politische Partei hat mittlerweile einen Instagram-Account, wo alltäglich Memes produziert werden. Ähm, je nach politischer Couleur funktioniert das besser oder weniger, aber es ist äh, etwas, was zum Beispiel bei CDU Connect ähm, total Phase ist und was sie auch total pushen wollen, ähm, irgendwie in Verbindung mit dieser App zum, äh, zum Wahlkampf machen und ähm, das ist schon interessant das zu beobachten. Äh, gleichzeitig muss man aber auch beobachten, dass es ja beispielsweise von Rezo ähm, das Angebot gab, okay es gibt mehr und mehr Fernsehduelle vor der Wahl, ähm, wir können das ja auch mal bei YouTube oder bei Twitch machen. Ähm, da haben ihr aber letztendlich, glaube ich, äh, die zwei anderen Spitzenkandidatinnen zugesagt und äh, Laschet hat am Ende dann gesagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Also ich glaube, wir sind in Deutschland da noch auch gewissen, äh, gewissen Dingen gefeit, was aber in puncto InfluencerInnen äh, natürlich sehr, sehr dominant auch ist, ist alles, was von rechts kommt. Ähm, das muss man ganz klar sagen, ähm, das ist auch wirklich faszinierend, mit was für einer Finesse, du hast das gerade eben so ein bisschen lustig gesagt, aber... Man muss bei YouTube nicht lange unterwegs sein in Deutschland, um auch äh, zum Beispiel dann, wenn es um das Thema die Grünen zur Wahl jetzt, äh, wenn es darum geht, äh, an Videos zu kommen von äh, InfluencerInnen, die sich äh, wochenlang in mehreren Videos, zum Beispiel an Annelena Baerbock abarbeiten, aber eine ganz klare Agenda dabei haben. Und auch ganz klar irgendwo äh, in dem Dunstkreis von, von auch klassischen Organisationen, die auf der, der rechten Seite im Internet oder sonst wo agitieren, wie 1%. Ähm, eben so ein Netzwerk zwischen AfD, junger Alternative und PEGIDA, also die aus diesem Kontext kommen und ähm, da auf äh, Stimmen fangen gehen letztendlich. Ja. Ja. Äh. Entschuldigung, äh, dann hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Ist es ist eben nicht ausgeglichen, die, das Engagement oder die Sichtbarkeit oder die also wie weit sozusagen PolitikerInnen von verschiedenen Parteien vertreten sind auf sozialen Medien, ist nicht ausgeglichen. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, das im Kopf zu behalten, wenn es eben auch um die Sichtbarkeit von gewissen Inhalten geht oder von gewissen Akteuren. Natürlich ähm, sind die besonders sichtbar, die besonders viele Inhalte publizieren. Und das ist nicht ausgeglichen. Und ich glaube, da ist es ja, wichtig für alle Parteien, ähm, das auch sozusagen mitzudenken in ihren sozialen Medienstrategien und das ernst zu nehmen und sozusagen auch zu überlegen, wem man eventuell das Feld überlässt, wenn man nicht präsent ist. Das ist ein Punkt, den du gerade ansprichst, der ja auch speziell für neue Plattformen zutrifft. Du hast gerade schon mal Twitch erwähnt, aber ja, mit, ich habe das Gefühl, mit dem Hinzukommen jeder neuen, wirklich populären sozialen Medienplattform entwickelt sich auch ein Stück weit unsere ja, unsere Protestkultur, unsere politische Kultur im Internet weiter. Und das, der größte Game Changer sozusagen im letzten Jahr oder in den letzten paar Jahren war, würde ich sagen, die Plattform TikTok. Und da stimmt es natürlich total, was du gesagt hast, dass desto mehr Content man postet, desto sichtbarer ist man alleine aufgrund der Plattformlogik Wie würdest du sonst sagen, hat TikTok und auch gerade für welche sozialen Bewegungen am ehesten ein Raum geboten oder vielleicht auch Beschränkung geboten im letzten Jahr als neue soziale Plattform oder für manche neu? Ähm, das ist echt schwer zu sagen, ohne sozusagen ähm, auch... Ja, einen quantitativen Blick darauf haben zu können. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es auch auf TikTok wie auch auf vielen anderen Plattformen verschiedene Nischen, verschiedene Welten für verschiedene Communities gibt. Es gibt eine große LGBTQ-Community auf TikTok. Es gibt eine große Community, die politischen Content produziert. Also ich glaube, das kann man so nicht unbedingt vielleicht an bestimmten Gemeinschaften ausmachen, sondern ich glaube, es geht eher darum, wer kann dieses Format, wer will dieses Format. Also TikTok funktioniert ja auch ganz viel und ich bin natürlich keine TikTok-Sprecherin oder Expertin, aber TikTok funktioniert ja ganz viel ähm, darüber, dass es Referenz nimmt auf andere Inhalte, dass eben Audiospuren über neue Videos gelegt werden. Das ist natürlich irgendwie auch eine Form von Umgehen mit Inhalten anderer, die vielleicht nicht ihm liegt, die vielleicht nicht jeder kann. Also ich glaube, es geht eher tatsächlich um so ein Know-how und Skills, die ich persönlich eher bei der jüngeren Generation gesehen habe. Ähm, aber super schwer zu sagen tatsächlich, welche, welche Gruppen am aktivsten auf TikTok sind. Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin, Feras, von der sehr, sehr jungen Bevölkerung gesprochen. Ähm, findet da zum Beispiel eine neue Plattform wie TikTok ähm, ist das etwas, was die, die Landschaft sozusagen beeinflusst? Sind die meisten Menschen eher noch auf, auf Facebook und sozusagen die Plattformen, die wir sozusagen in dieser politischen Protest-1.0-Phase auch schon als sehr zentrale Plattform gesehen haben, sind die immer noch die, die zählen? Oh, jetzt hören wir dich gerade nicht. Ich bin, nicht, ja. ich bin leider kein, kein, kein Social-Media-Experte. Ähm, und deswegen kann ich diese Frage nicht so nicht so ähm, nicht so äh, ja beantworten. Ähm, ich kann nur sagen, dass äh, unsere Erfahrung hier jetzt im Libanon schon, als wir angefangen haben vor der Revolution äh, in, in in 2015, wo wir angefangen haben mit mit mit äh, sunnitischen Akteuren zu arbeiten, Scholars, Imame die die jeden Freitag sozusagen die Freitagspredigt halten, das war auch ein, ein ein ein ein Konzept. Der Social Media war auf jeden Fall dabei, weil vor allem die die Imame und die Chefs versuchten ständig ähm, ihre Präsenz auch außerhalb Freitagsgebet zu zeigen, immer für die Gesellschaft da zu sein. Ähm, und und mit diesem Zugang zu Social Media und dann kam Covid haben Imame eigentlich fast, so wie wir das erfahren haben, jegliche Plattform versucht zu nutzen und zu verwenden, um weiterhin Kontakt zu ihren, zu ihren Gemeinden zu haben. Manche haben in TikTok auf jeden Fall Videos äh, hochgeladen und, und, und fanden sozusagen bestimmtes, ja, bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Äh, andere äh, waren spezifisch nur oft auf Twitter, und äh, könnten sozusagen mehr in Dialog treten, aber auch in, in Konflikten mit anderen. Deswegen, je nachdem, wer wer wer möchte ein, ein Message schicken, was für ein Message und an wen? Das, ist, das, ist, äh, das war wichtig. Äh, später kann ich, kann ich nur sagen, dass ähm, und das ist nochmal zu Influencers und Messages, äh, die, man, die man hat. Ich glaube, Social Media Social Media hat nicht nur Influencer. Social Media hat auf jeden Fall ein, ein, ein, ein, ein für viele Menschen eine Plattform, äh, das ähm, Tabus äh, zu, zu, äh, zu Normalitäten macht. Das heißt Themen, die man nicht in der Gesellschaft ansprechen kann. Und ich spreche hier nicht von der Öffentlichkeit, sondern in einer Familie drin. Äh, fünfkopfige Familie. Ein Thema könnte, könnte ein Tabu sein. Und dieses Tabu gilt nicht mehr. Es gibt jetzt mittlerweile keine Tabus mehr. Und das ist sozusagen sehr wichtig, sei es in TikTok, Twitter, Facebook oder, oder was anders. Ich hatte nur ein Beispiel, wenn ich das erwähnen darf, gab es jetzt in Frankreich vor kurzem eine Entscheidung eines Gerichts, äh, einen Imam aus einer Moschee ganz aus dem Land raus zu, zu schicken, weil in, in, er in seiner Freitag, Freitagspredigt gegen die Werte der Republik gepredigt hat und äh, Koranversen erwähnt hat. Ähm, so eine Diskussion in der arabischen Welt zu sehen, war vor ein paar Jahren nicht möglich. Mhm. Da hätte kein Zeitung darüber gesprochen, sondern da wäre ein Angriff auf Frankreich. Mhm. Aber diese ausbalancierte Präsentation von Für und Gegen auf so eine Plattform, haben wir vorher nicht sehen können. Oder nicht. Wir haben uns gewünscht, so eine Plattform zu haben. Und das hilft uns in unserer Arbeit, wenn wir hier weiterhin versuchen, Dialog als Instrument Menschen miteinander zu bringen. Ja, und da gibt es so viele schöne weltweite Beispiele dafür, wie das auch, alle, auch wenn es nicht zu großen politischen Veränderungen führt, trotzdem natürlich einen riesen Mehrwert in der Gesellschaft bietet. Ich weiß, das viele Jahre lang war zum Beispiel der populärste Blog in Uganda, ein Blog, der sehr offen über Homosexualität gesprochen hat, in einem Land, wo das komplett verfolgt, ist, nach, verfolgt wird nach wie vor und äh, kriminalisiert wird. Du, du wolltest auch dazu was sagen, Sir? Ja, nur ganz kurz. Also vielen Dank für dieses Beispiel. Ich finde es total faszinierend, weil ja in Europa und in Deutschland die Debatte gerade eine ganz andere ist, wenn es um Plattformen geht. Da wird ja das Gegenteil im Vordergrund gestellt, zu Recht auch. Die ganzen Probleme, Hass und Hetze, illegale Inhalte im Internet, auf jeden Fall super relevant. Riesiges gesellschaftliches, politisches, regulatorisches, rechtliches Problem. Aber ich finde es wirklich faszinierend und extrem wichtig, eben auch mitzudenken, ähm, dass es auch Orte außerhalb von Europa gibt, wo diese Plattformen vielleicht auch eine andere gesellschaftliche Rolle einnehmen, gerade weil Medienpluralismus nicht existiert oder weil die Medien, die, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Und das eben auch mitzudenken, und da reden wir vielleicht später drüber, bei Regulierungsvorhaben. Also, was für Regeln werden in Europa aufgestellt? Und was für eine Wirkung entwickeln die vielleicht in anderen Ländern und deswegen, ähm, also vielen Dank für, für diesen Einblick, weil ich es äh, einfach total spannend finde und das so in meinem deutschen Kontext äh, ganz selten höre. Ja, und das ist dann auch mal der große Punkt gewesen, äh, schon vor ein paar Jahren, als dieser Aufruf zum Exodus von Facebook, wir sollen alle diese Plattformen lassen, kam, dass das ein Luxus ist, den wir hier haben, weil wir eben auch Alternativen haben, die viele Menschen in anderen Ländern nicht so haben, gerade in Ländern, wo diese Services vielleicht dann auch kostenlos noch zur Verfügung stehen, wegen Zero-Rating und andere Plattformen. Ich würde jetzt auch gerne genau diesen Schwenk machen, den du eben eingeleitet hast, eben zu der Frage kommen, welche Plattform wie wünschen wir uns denn diese Plattformen, wir reden ja schon sehr lange darüber, dass sie... Ja, wir haben eben mit dieser Ambivalenz reden, keine gute Plattform in dem Sinne bieten, weil sie eben nicht unter demokratischen oder Menschenrechtsaspekten gebaut sind, und um zu funktionieren, sondern unter bestimmten Systemlogiken, die vielleicht nicht immer unseren entsprechen, aber auch keine Alternativen in der Zwischenzeit gebaut haben. Jetzt habe ich aber deine Hand eben mit einem Augenwinkel gesehen, das heißt, es gibt eine Publikumsfrage. No, Dann nehmen wir die einmal dazwischen ran. Bitte schön. Ja. <lacht> bei Slido ist was reingekommen und zwar ähm, eine Frage, ähm, fängt an mit provokante Frage. Ist Meinungsfreiheit immer noch das höchste erstrebenswerte Gut, wenn Social Media Mechaniken und Algorithmen selbst das Funktionieren von konstruktivem Diskurs unterminiert? Meine These ohne Diskurs nutzt Meinungsfreiheit wenig. Mhm. Dankeschön. Ist ja also die Frage sozusagen, was ist das höchste Gut in einer Gesellschaft und äh, auch wenn das sozusagen in den USA als Amendment -1, ist ja unsere Werteordnung nicht unbedingt dieselbe und es auch nicht das sagen, Recht, was an erster Stelle steht. Daniel, wie würdest du auf diese Frage reagieren? Ähm, ja, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, der, der Punkt, den du angesprochen hast, dass äh, nach dieser Section 230 ähm, natürlich auf den Plattformen eine ganz andere Kultur, nämlich die amerikanische in die ganze Welt getragen wurde, die da eigentlich heißen würde Freedom of Speech über alles. Ähm, das lässt sich natürlich auch mit so einem deutschen Kontext äh, nicht so gut bringen Deswegen gibt es auch sowas wie das NetzDG. Ähm, das war damals natürlich eine ganz große Rechtfertigungsgrundlage von von Heiko Maas, um äh, als Justizminister dieses äh, Gesetz nach vorne zu bringen. Ähm, Jetzt ist aber die Frage eigentlich fast schon eine politiktheoretische. Was ist eigentlich der konstruktive demokratische Diskurs? Und hat es den vor Social Media ohne Algorithmen denn eigentlich gegeben? Und äh, auch in der Zeitungsöffentlichkeit äh, kann man genug kritische Punkte finden, ähm, die eigentlich einem nahelegen würden, äh, von, alles an, von allem anderen zu reden, ähm, als eben einem solchen konstruktiven Diskurs. Ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen daran, dass wenn wir über digitale Öffentlichkeit reden, dass dann immer noch dieses Idealbild des Kaffeehauses dabei ist. Wie mhm. Habermas das irgendwann mal in seiner Dissertation, nee, ist nicht seine Dissertationsschrift, im Strukturwandel in der Öffentlichkeit äh, äh, als historisches Beispiel genannt hat, eben für einen solchen konstruktiven Diskurs. Ähm, und ich glaube, den hat es schon sehr, sehr lange so nicht mehr gegeben, auch in der bundesrepublikanischen Medienöffentlichkeit vor dem Internet. Und ähm, jetzt kann man darüber nachdenken, ist es denn tatsächlich äh, durch die Algorithmen und die Sortierung etc., die Inhaltsmoderierung, ist es so viel schlimmer geworden oder wird nur etwas sichtbar, was eigentlich schon vorher da war? Und auch nur noch mal, um es kurz einzuwerfen, dieser Diskurs war bestimmt nie ein sehr jugendlicher und auch nie ein sehr egalitärer, wenn man sich noch mal die Demografie vor Augen führt, die Ferraz am Anfang gewählt hat, die wäre auch nicht im Kaffeehaus gesessen. Also ja, ähm, genau. Ähm, ja, du hast es schon mal angesprochen, wir sind oft dabei, sozusagen versucht Versuch, hier einen rechtlichen Rahmen zu bieten, der diese Plattform in eben eine vielleicht demokratische Werteordnung reinzwängt oder den Versuch, eben unsere Werteordnung dann durch regulative Maßnahmen auf diese Plattform aufzustülpen. Und äh, wie du schon angedeutet hast, kann das manchmal so sein, dass das eben eine Signalwirkung hat, in anderen Ländern auch entsprechende Policies zu entwickeln. Das kann teilweise positiv sein, wenn wir uns das DSGVO vor Augen führen und dass viele zum Beispiel auch afrikanische Länder seitdem angefangen haben, andere Datenschutzrichtlinien zu entwickeln. Aber das kann auch negative Auswirkungen haben, wenn man ja, sich zum Beispiel anguckt, was Ankara aus dem Netz DG gemacht hat. Ähm, wie ist da deine Einschätzung dazu, wie bewusst das sozusagen auf der europäischen Ebene ist, diese Signalwirkung, die man hat und wie geht man mit so einer globalen Verantwortung gegebenenfalls um? Eine sehr, ganz kleine Frage, sehr für dich. Frage. Ähm, Ich möchte auch einmal ganz kurz auf den Punkt davor eingehen, ja, gern. Ähm, weil es natürlich nicht so ist, dass, also bei YouTube und Google beschäftigen wir uns jeden Tag mit exakt der Balance, was ist eigentlich das Ende der Meinungsfreiheit. Mhm. Also wie bewahren wir so viel öffentlich? also ja, Öffentlichkeit und Offenheit unserer Plattform wie möglich und äh, schützen gleichzeitig unsere Nutzerinnen und Nutzer vor illegalen oder potenziell schädlichen Inhalten. Also dieser Balance hat extrem schwierig und ähm, natürlich werden dabei lokale Gesetze implementiert. Also deutsche das deutsche Strafgesetzbuch, deutsche Gesetze finden auf YouTube und Google Anwendung selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es eben auch noch dann Richtlinien, die umgesetzt werden, ähm, um sozusagen und das ist eben auch spannend, weil es eben gerade um diese Frage auch geht, was es eigentlich, also welche Werte werden dort implementiert? Und diese Richtlinien ähm, entwickeln wir auch mal weiter, ähm, updaten sie auch, ähm, auch in Kooperation mit ähm, Partnern weltweit, um eben sozusagen auch auf gesellschaftliche Entwicklungen und Erwartungen einzugehen, die vielleicht noch nicht gesetzlich niedergeschlagen worden sind. Mhm. Das heißt zum Beispiel Missinformationen ähm, sind in allermeisten Fällen nicht äh, rechtswidrig, aber gesellschaftlich ein Problem. Damit sowas eben auch entfernt werden kann, gibt es die Richtlinien, die natürlich auch lokal verhaftet sind. Das nur ganz gesagt so. Ähm, ja, super gute Frage. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es auf europäischer Ebene durchaus ein Bewusstsein gibt für die Signalwirkung von europäischer Regulierung ähm, im, im Online-Bereich. Gerade auch in den USA, denke ich, ähm, findet da gerade ein ein Wechsel statt, ein Paradigmenwechsel. Ich denke, auch dort sind europäische Regulierungsvorhaben wie der Digital Markets Act oder Digital Services Act auf jeden Fall Vorbilder. Aber ich glaube trotzdem, dass manchmal eine gewisse Sensibilität fehlt und das auch schon bereits in Deutschland. Also man muss gar nicht unbedingt aus der EU hinausgehen, aber vielleicht nur etwas nach Osten schauen, nach Ungarn und Polen, ja. um zu sehen, dass vielleicht... Konstrukte oder Ideen oder Konzepte, die in einem deutschen Kontext Sinn machen, in anderen Staaten, wo vielleicht die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit unter Beschuss sind, nicht so viel Sinn machen. Und ich denke dafür, dass, ich glaube, es ist bewusst, ich möchte niemanden schlechte Absichten unterstellen, aber ich glaube, da ist es wichtig, sich stärker auf einen gemeinsamen Nenner zu fokussieren, was ist eigentlich gute Regulierung und welche nationalen ähm, Sonderwünsche, kann man eventuell auch anders umsetzen oder hinten anstellen. Ja, ich würde jetzt sozusagen um den, auch nochmal rückschluss zu dem, was du vorgesagt hast, sehr gerne fragen, das ist natürlich auch vollkommen verständlich, wenn du da vielleicht nicht so ausholen kannst, zu inwiefern man sich mit der Rolle der, der, ähm, ja, dieser öffentlichen Rolle, die diese Plattform einnehmen, so auseinandersetzt, dass man... Es gibt definitiv ganz viele Debatten im Moment statt, im Sinne von wie kann man für mehr Gemeinwohl, Daten... Ich weiß, wir haben nicht Zeit, um das alles reinzugehen. Aber sozusagen diese öffentliche Betriebssysteme, die Plattformen wie Google und YouTube für die Gesellschaft darstellen und die, natürlich ist man sich der immensen Verantwortung sicherlich bewusst. Aber wie man das Wechselspiel die, dieser Staatlichkeit, der nee, Pseudostaatlichkeit, dieser Rolle, die man einnimmt in Zukunft, mit tatsächlichen staatlichen Organisationen und Elementen vereinbaren möchte. Wenn du weißt, was ich meine, findet dazu ein Diskurs statt innerhalb von Google und YouTube? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst. Wir nehmen sie sehr ernst. Ähm, und es ist vollkommen klar, dass mit Reichweite Verantwortung kommt. Ähm, ich weiß nicht genau, also, kann können uns auf viele verschiedene Aspekte eingehen. Ich glaube, ein Aspekt, der, der natürlich da in den Sinn kommt, ist, ähm, ja, der Umgang mit illegalen Inhalten im Internet, wo Plattformen quasi in eine, in eine Rolle gezwängt werden, wo sie hoheitliche Aufgaben übernehmen müssen durch Regulierung, wie zum ähm, Da, ja, es ist extrem schwierig, diese Balance zu treffen, eben das Gesetz umzusetzen, die engen Fristen einzuhalten, aber trotzdem nicht die Meinungsfreiheit zu gefährden und trotzdem genau zu prüfen, was liegt genau vor, ist dieser Inhalt rechtswidrig oder nicht. Das, sind oft, das ist oft nicht eindeutig, also gerade im Bereich von Äußerungslücken, also Beleidigungen, ist es oft sehr schwierig für uns festzustellen, ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht, weil der Kontext oft fehlt. Also es ist ja ganz oft so, dass eben der Kontext essentiell ist und deswegen ja, wir tun unser Bestes, aber es ist äh, sehr schwierig. Und ähm, ja, mhm. es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Balanceakt, der uns jeden Tag beschäftigt. Vielleicht hake denn es nochmal noch, aber vielen Dank erstmal dafür. Ich würde nochmal für RAS gerne auch sozusagen die Frage weitergeben, der Signalwirkung von ähm, Policies, die aus der EU kommen, beziehungsweise wie kann man vielleicht auch aus der Perspektive, ähm, ja, aus deiner Perspektive und aus der ähm, Perspektive aus dem Libanon-Policy-Diskurse so gestalten, dass es wirklich einen konstruktiven Austausch gibt und dadurch auch vielleicht eine positive Signalwirkung gibt, wenn man im Bereich ähm, Plattformregulierung weiter vorgehen möchte? Ich weiß nicht, was, äh, was du mit Austausch äh, meinst, zwischen wem ganz genau. Also hier innergesellschaftlich oder, oder äh, Nahost-Europa? Nord, ja, Süd. zum Beispiel Nordosteuropa ähm, oder auch bilateral, staatlich, genau. Ähm, es ist eigentlich wirklich noch mal eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ähm, trotzdem unsere Erfahrung hat uns hier gezeigt, dass äh, wir durch unsere Arbeit so sehr auch äh, nach Westen schauen und gucken und versuchen, zu, zu, mitzuverfolgen. Äh, welche Diskussionen gibt es zu, zu Themen wie Meinungsfreiheiten zum Beispiel? Genau wie vor zehn Jahren über, über äh, Pressefreiheit die Diskurs der äh, Diskussion stattgefunden hat. Es ist nicht anders. Äh, vor allem in einem Land wie Libanon, das sehr äh, sehr offen ist. Äh, 14 Millionen Libanesen leben außerhalb Libanon. Also der Austausch findet schon statt aber auf eine rechtliche Ebene, wie, wie man das sich vorstellt, das heißt äh, auf legislative Ebene. Ich glaube nicht, dass das so was gerade stattfindet. Äh, das wird noch dauern. Ähm, Elemente der der Meinungsfreiheit oder Meinungsfreiheit oder Meinungsäußerungen, äh, die die diskussion die wie wir in, in den Staaten sehen oder gerade in Europa sehen, findet in Libanon nicht auf diese Art und Weise statt. Ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist, das ist nicht Bindend für Berghof. Ich, ich, ich finde die Diskussion zur Meinungsfreiheit sehr wichtig. Und vor allem für, für, für, für, die, für unsere Region, für die Zukunft unserer Region auch ausschlaggebend. Aber für viele ist das noch eine Luxusdiskussion. Ähm, die Diskussion, die gerade hier stattfindet, ist, inwiefern kann diese Social Media, wirklich diese Blase von äh, Frustra Frustration äh, ähm, einfach in die Praxis festsetzen. Das heißt, wie kann Social Media wirklich in, in Triebkraft, äh, wie eine Triebkraft funktionieren, um, um Menschen äh, zu zu zu bewegen, dass sie nach ihre Rechte verlangen, dass sie richtig äh, wählen gehen, dass die äh, ihre Stimme lauter wird und so weiter. Ähm, ich ich erzähle ein bisschen jetzt vielleicht über das, was sie ganz genau machen. Vielleicht ist das Bild ein bisschen klarer. Was was wir versucht haben schon seit 2017 ist, ähm, wir haben eine Initiative ge gestartet und zwar mit ungefähr 16 Influencers. Ganz am Anfang ging es um ein Sicherheitsnetz zu aufzubauen gegen zynische polarisierung Das heißt, spezifisch ein Problem anzusprechen, einen Konflikt anzusprechen. Und dann wurde diese Initiative größer. Und ähm, wir unterstützen eine, jetzt eine inklusiven Gruppe von, von, von Influencers, sehr aktive Influencers aus dem Social Media. Äh, nicht nur Sunnis und Shi'as, die kommen jetzt aus verschiedenen Sekten, Hintergründen, aber auch Gemeinschaften. Das heißt, Christen sind auch dabei, Dusen sind auch dabei. Und was sie gemacht haben, wir haben sie einfach außen, äh, hinter dem äh, Bildschirm geholt, dass sie sich ähm, persönlich kennengelernt haben. Dieses Zusammenkommen war sehr ausschlaggebend und sehr wichtig. Ähm, sie arbeiten jetzt gemeinsam zum Themen wie die, Eskalations, die, Eskalations die Eskalationsbemühungen zu stärken, äh, um die sozialen Spannungen anzusprechen. Und die finden jeden Tag in Libanon statt. Wie ich am Anfang erklärt habe, gibt es so viele Konflikte, die nicht nur in der Vergangenheit sind, die sind die die die dauern noch an. Äh, diese Gruppe versucht auch für inklusive Konzepte der Citizenship als Alternative zu Sektensystemen. Citizenship kann viele Antworten sozusagen geben, kann Menschen auch aus ihrer Angst vor den anderen Gruppen und Gemeinschaften helfen, ähm, aber auch für fortschriftliche äh, Alternativen von nationalen Prioritäten mit Andersdenkenden in Dialog zu treten. Das war auch wichtig, weil solche Dialoge fanden in Libanon äh, gar nicht statt, sondern nur auf einer politischen, Elite, Elite, elitistischen Ebene. Was wir versucht haben zu machen, ist, aus dem Social Media heraus die Diskussion rauszunehmen und versuchen, das in einem, in einem nicht mehr virtuellen Plattform, mhm. sondern äh, diese Leute wirklich zusammenzubringen. Gleichzeitig ihre Tools, die sie wirklich am besten nutzen können, das ist in diesem Fall Social Media, dass sie äh, Kampagnen gestartet haben gegen äh, Cyberbullying, zum Beispiel. Also zum Beispiel Fake News zu bekämpfen, aber auch ähm, gleichzeitig Initiativen, die dazu geführt haben, dass sie in Kontakt mit ihrem äh, Fans hatten, das heißt in Kontakt mit Jugendlichen zu treten, durch Youth ähm, Youth Initiativen, die in Universitäten stattgefunden haben, aber auch manchmal in den verschiedenen äh, steht. Natürlich war das keine leichte, keine leichte Aufgabe, aber in solchen Räumen, wo, wo wir diese Influencers oder, oder Aktivisten zusammenbringen, findet manchmal Diskussionen zur Meinungsfreiheit statt, was eigentlich wichtig ist. Und wir hoffen, dass es einfach, einfach äh, von diesen kleinen äh, Treffen und Roundtables Richtung Social Media gibt dass die Diskussion einfach über Meinungsfreiheiten im Social Media stattfindet. Dankeschön, das ist ein super, schönes Beispiel. Und auch gerade dieses Wechselspiel zwischen dem Momentum, was man online aufbauen kann, aber wie man das dann wieder nutzt, um analog Türen zu öffnen oder eben persönlich ähm, andere Akteurskonstellationen zusammenzubringen. Ähm, Finde ich, ist, ja, es ist sehr spannend, wie das bei euch funktioniert hat. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Das ging jetzt sehr schnell. Ich hoffe, ihr stimmt zu schnell vorbei und ich würde natürlich gerne noch ein paar Fragen rannehmen, die nicht ich gestellt habe. Deswegen gucke ich einmal an die Runde. Da hinten ist eine Hand hochgehoben, und würde dich einladen. Ja. ja, komm doch gerne etwas näher und dann bringt dir jemand, die nette Kollegin, ein Mikrofon. Mein Name ist Soha Agamichti. Ich hatte eine Frage wegen äh, die also Rechtspopulisten. Warum haben sie einen großen Einfluss in sozialen Medien? Wo kommt das her? Also wie können Sie das aufbauen? Einmal das und einmal wollte ich auch nur einen schönen Satz heute sagen, weil äh, ich komme aus Iran und gerade gibt's äh, Proteste in Iran wegen Wasserversorgung. Und die Regierung versucht, wie jedes Mal die durch Shutdown und äh, Filtering und äh, überhaupt der Access zu Internet zu vermeiden, diese, diese Proteste einfach klein zu halten. Und ich habe heute im, in, in Twitter einen schönen Satz gelesen, dass die äh, Berliner Mauer auch ohne äh, Internet einfach äh, gefallen ist. Und äh, ich wollte einfach sagen, dass die, äh, ich finde das auch so super spannend aus der Perspektive, äh, also äh, in der europäischen Perspektive das zu sehen mit der Meinungsfreiheit und dann natürlich auch in, äh, also in der Länder, wo es keinen öffentlichen äh, Raum gibt, wo die Menschen ihre, also wirklich protestieren gehen können oder ihre Meinung frei äußern können oder überhaupt, äh, äh, wie sagt man so, äh, also Civil Society gibt es so in dem Sinne nicht, in, äh, also in äh, Repression. Regime. Und äh, das ist natürlich so: die, der Zugang ist es, äh, zu sozialen Medien äh, ultra wichtig, um einen eine, äh, also demokratischen Diskurs überhaupt aufzubauen. Und äh, ich würde gerne wissen, was, also was ist dann die Verantwortung von den Plattformen, um, äh, diese, diese, also dass, die, dass, dass diese Menschen äh, sichtbar werden und ihre Proteste sichtbar werden? Die sind beide zwei Fragen, dich. Heute Abend. Dankeschön. Möchtest du zuerst? Ja, also, warum, warum sind rechtspopulistische Bewegungen im Internet erfolgreich? Ähm, da gibt es, glaube ich, mehrere Aspekte. Ähm, einer der wichtigsten erscheint mir immer, dass. Ähm, die, die Logik nach der, oder man nennt es oft die, die Plattformlogik, die aber eigentlich darin begründet ist, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Also es ist ein Daten- und Werbebasiertes Geschäftsmodell, wir kennen das alle, Aufmerksamkeitsökonomie, es geht darum, die NutzerInnen möglichst lange auf der Plattform zu halten, um Daten zu sammeln, dadurch besser Werbung zu schalten etc. pp. So, nun ist es dann natürlich dann interessant, dass äh, natürlich die NutzerInnen dann wieder äh, Inhalte vorgeschlagen bekommen oder auch in das altbekannte Rabbit Hole kommen, äh, weil einfach so ihr Nutzerverhalten analysiert wird und es wird vorgeschlagen, more of the same. Begünstigt wird damit halt eine Polarisierung, also begünstigt werden die Inhalte, die eine besonders polarisierende Headline haben, die vielleicht auch verkürzt argumentieren, die ähm, die Sachen sehr stark skandalisieren und da hat die rechte Seite gegenüber der Linken schon seit Jahrzehnten immer einen Vorteil, denn Tabus sind ihnen egal. Ähm, und es geht auch darum, um Tabus zu brechen und das funktioniert in den sozialen Medien unheimlich gut. Es gelingt dann eben in dem Zusammenspiel auch zwischen den Plattformen äh, über die Verabredungen auf äh, Discord oder Telegram Channeln äh, dann sehr gut eben auch Deutungshoheiten unter bestimmten Hashtags herzustellen. Also beispielsweise wurde zur letzten Bundestagswahl äh, tageweise dieser, dieser Hashtag bei Twitter, der natürlich auch dauerhaft getrennt ist, einfach gekapert, indem sich die Leute verabredet haben und gesagt haben, Hier wir äh, pushen jetzt hier vor allen Dingen die AfD oder wir pushen jetzt hier ähm, flüchtlingsfeindliche Inhalte. Und äh, da auf der Seite sind es, also der einerseits wird es begünstigt durch das, äh, durch das Geschäftsmodell, äh, auf der anderen Seite gibt es einen Grad an Organisiertheit, der zwar Schwarmähnlich ist, aber durch diese Kombination von Dark Social und den verschiedenen äh, Öffentlichkeiten, die es gibt, sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, was dann natürlich, also sehr, sehr bekanntes Beispiel natürlich der Sturm aufs Kapitol in den USA, wo man gesehen hat, was dann in diesem Zusammenspiel eigentlich schon ein Meme, also das ist das Storm the Capitol war nicht mehr als ein Meme, was dann aber von den Leuten ernst genommen wurde, weil es halt immer weiter kultiviert wurde. Sobald der Präsident dann einmal sowas dann auch öffentlich in den Mund nimmt, kann es halt sehr, sehr reale Konsequenzen haben und da merkt man, wie eben da so Verstärkungseffekte eintreten und ja, ich denke, das ist ein großer Aspekt für diesen Erfolg. Ähm, dann ja die, die Frage nach der Verantwortung von Plattformen für die Sichtbarkeit, ähm, da könnte man ja eigentlich im ersten Moment daran denken, dann gibt es ja sehr viel Personalisierung, sortierende Algorithmen etc., ich habe gerade schon irgendwie darauf abgehoben. Ähm, jetzt, was macht eine Plattform, wie, wie könnte man es das herstellen, dass es ausbalancierter wäre? Also, ähm, eigentlich müssten doch alle prinzipiell eine, einen Anspruch auf Sichtbarkeit haben. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass die, die geringe Aufmerksamkeit, die bei uns ohnehin schon vorhanden ist, jetzt von viel mehr Akteuren bespielt wird. Also ähm, Wenn da die Plattform eingreift, jenseits der technischen Mechanismen, die sie jetzt schon haben und die jetzt schon eingesetzt werden, also durch Algorithmische Sortierung, da stelle ich mir das doch sehr, sehr schwierig vor. Also zwischen wie vielen Akteuren balanciert man? Was sind die Anteile? Wie, wie bringt man das im Algorithmus unter? Also es wäre ein spannender Prozess, das mal zu diskutieren. Aber es ist auch durchaus ein gefährlicher, wie wir jetzt schon sehen, dass algorithmische Sortierung auch gefährlich sein kann. Absolut. Das würde ich natürlich auch sehr gerne an dich weitergeben. Zur ersten Frage: Du hast ja eigentlich wirklich schon sehr viel gesagt, ähm, nur der Einschub, dass sozusagen das Rabbit Hole etwas überholt ist inzwischen tatsächlich. Es gibt einige Studien, zuletzt ähm, getestet auch vom CMAS, ähm, dass das so nicht mehr der Fall ist. Da gab es besonders auf YouTube viele Veränderungen in den letzten Jahren. Äh, also, es, ja, diese Annahme, dass quasi man auf YouTube automatisch zu extremen Inhalten gelangt, äh, ist, ist so nicht mehr richtig. Äh, man kann das leicht testen. Gerade bei Covid-Misinformationen sind dann die ersten. 30 bis 50 Ergebnisse, meistens von öffentlich-rechtlichen Sendern, die eben Kontext bieten. Ähm aber aber kann ich ganz kurz nochmal nachhaken? Dazu ist es nicht so, dass, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass sozusagen die, die, die Klickstrecke von ich bewege mich in ein Thema rein, zu dem extremen Inhalt, die ist länger geworden, weil eben auch algorithmische Anpassungen gemacht wurden und dafür gesorgt wurde, dass diese Spirale nicht so ganz schnell sich ins ins Dunkle dreht, sagen wir mal, aber dieses more of the same, was Daniel gerade gesagt hat, dass sozusagen der Empfehlungslo die Empfehlungslogik so funktioniert, dass ich doch sozusagen tendenziell eben in meiner Meinung immer weiter verstärkt wurde, das bleibt ja nach wie vor, nach meinem Verständnis. Es kommt, ja, ja also ich möchte sagen, es kommt darauf an, also ähm, was wir grenzwertige Inhalte nennen, also Inhalte, die nicht illegal sind oder nicht gegen eine Richtlinie verstoßen, wo aber es nicht viel fehlt zum Richtlinienverstoß, die werden in ihrer Sichtbarkeit insofern oder in ihrer Weit Reichweite eingeschränkt, dass sie nicht vorgeschlagen werden. Mhm. Das heißt, äh, es kommt sehr darauf an und es ist eben genau diese spannende Balance zwischen Offenheit und Verantwortung. Ähm, viele Inhalte sind gesellschaftlich nicht erwünscht, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Mhm. Und natürlich müssen auch die auf Plattformen stattfinden dürfen. Wir gehen eben den Weg der reduzierten Sichtbarkeit durch reduzierte Empfehlungen. Ähm, klar, das ist natürlich letztendlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, gewisse Inhalte in Kontext zu setzen, Gegenrede zu leisten. Ich glaube, es ist sehr problematisch oder gefährlich, das nur auf Plattformen, auf private Unternehmen abzustellen. Ich denke, es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ähm, und da ist natürlich immer Raum sozusagen noch nach oben. Ja. Ähm, genau, ich wollte noch kurz auf die zweite Frage drauf ja, eingehen, bitte. weil es wirklich eine sehr spannende Frage war. Was ist eigentlich die Verantwortung von, ähm, von Plattformen gegenüber AktivistInnen? Ich denke, zwei ganz wichtige Aspekte sind äh, Transparenz und Differenziertheit. Ähm, also, gerade Transparenz, denke ich, ist wichtig. Äh, also, Google veröffentlicht, ich glaube, über, über 16 Transparenzberichte jedes Jahr. Einer davon ist zum Beispiel. Ähm, Wann gibt es aus, also Internetausfälle oder Internetsperrungen ähm, und aus welchem Grund? Man kann es quasi abrufen äh, auf, auf Länder runtergebrochen. Das sind alles drin. Zwischen ähm, ein Seekabel wurde verletzt, deshalb ist das Internet ausgefallen und deswegen sind Google Dienste ausgefallen. Bis hin zu, hier gab es eine Sperrung äh, aus sozusagen Regierungsseite. Äh, ich denke, das ist wichtig, um damit auch Aktivisten zu helfen, ja, Transparenz zu haben und nachvollziehen zu können, wie der Strom von Informationen, der Fluss von Informationen beeinflusst wird oder nicht. Und natürlich ähm, denke ich, ist es auch wichtig, Transparenz darüber zu schaffen, wie, ähm, wie Inhalte gemanagt werden ähm, und dann auch Möglichkeiten anzubieten, ähm, dagegen Beschwerde einzulegen. Also, auch äh, auf Google- und auf YouTube-Produkten ähm, können natürlich NutzerInnen Beschwerde einlegen, wenn sie der Meinung sind, dass ein Inhalt fälschlicherweise entfernt worden ist. Ähm, das passiert, ich glaube im Quartal so um die, oder im Halbjahr so um die 200.000 Mal. Davon wurden zuletzt, glaube ich, so um die 60.000 Mal dann auch wieder ein Inhalt wieder hoch, mhm. also hergestellt und ich glaube, das ist auch wichtig, da sozusagen ähm, gerade diesen Gemeinschaften auch solche Tools anzubieten. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Tools, wie zum Beispiel das Face-Blurring-Tool auf YouTube, das glaube ich auch gerade für Aktivistinnen super hilfreich ist. Ähm, ja. Aber super spannende Frage, auch weiterzudenken. In dem hypothetischen Fall hätten wir sowas wie öffentlich-rechtliche Plattformen oder Plattformen, die unter einer nicht kommerziellen Logik funktionieren würden, sähe diese Verantwortung dann anders aus oder nicht. Ähm, aber wir wollen noch ein oder zwei weitere Fragen aus dem Publikum rannehmen, falls noch eine Handtuch geht oder ansonsten wachsen wir einmal ab und falls gibt es welche aus dem... Dann machen wir noch eine, ja, machen wir eine Offline noch und eine, die aus dem digitalen Zuschauer Publikum kommt. Ja, vielen Dank für das interessante Plenum. Kurze Frage zum Thema. Wir haben viel gesprochen oder Sie haben viel gesprochen über freie Meinungsäußerung und illegale Inhalte. Diese Grenze kann man natürlich auch verschieben. Taiwan ist ja zum Beispiel in der Pandemie den Weg gegangen, dass Sie gesagt haben, Fake News über die Pandemie schätzen wir so als so gravierend ein, dass wir das verbieten, dass wir das unter Strafe stellen. Ist das etwas, womit wir in Deutschland auch hantieren könnten oder sollten wir das lieber sein lassen? Dankeschön für die Frage. Ich würde Sie gleich noch mit einer verbinden. Ich darf ich noch nicht dazu gekommen, Sie zu stellen. Was hat sich generell auch im Laufe des letzten Jahres verändert an Aktivismusformen, an, Aktivismusform, an Protestformen und dem Umgang der Plattformen damit? Vielleicht können wir sie beide kombinieren. Wer möchte zuerst? Das wäre? Ich fange gerne an. Ich glaube, das ist ein problematischer Vorschlag beziehungsweise es kann problematisch enden. Ein Beispiel in den USA hieß es noch am Anfang der Pandemie von der dortigen Gesundheitsbehörde, dass Masken und auch von der WHO tatsächlich damals, dass Masken keine gute Idee sind, tendenziell sogar negative Auswirkungen haben können und dass sie nicht getragen werden sollen. Wenige, also ne, aus unserer heutigen Perspektive wirkt das vollkommen absurd, wenn aber das damals sozusagen als illegale, also ne, sozusagen ein Facebook-Kommentar, der dann irgendwie sagt, so warte mal, vielleicht sind Masken doch keine schlechte Idee, wenn das ein illegaler Inhalt gewesen wäre, kann man sich ausmalen, was es für katastrophale Auswirkungen auf Diskurse und auf die Gesellschaft ähm, ja, hätte haben können. Deswegen glaube ich... Ähm, ja, ist es ist vielleicht richtig, dass man feuchtig ist äh, damit gesellschaftlich, was, was illegal ist und was nicht. Mhm. Magst du noch kurz auf die zweite halt eingeschobene Frage? Ja klar. ich versuche es äh, kurz zu mhm. machen. Ähm, ja, also die, die Rede von digitalem Protest ist immer so ein bisschen einseitig, also digitaler Protest oder Protestkommunikation funktioniert dann gut, wenn sie mit analogen, also dem Protest auf der Straße kombiniert wird. Also so kommt man auch als Protestbewegung immer noch am besten an die Politik, an Unternehmen, in die politische Öffentlichkeit. Äh, nun war das letztes Jahr untersagt und wir haben ambitionierte Versuche gesehen, beispielsweise von Fridays for Future mhm. oder Seebrücke, eine Online-Demonstration zu machen, ähm, ein, äh, sozusagen die Bühne bei einer Großdemonstration bei YouTube als Livestream moderiert mit Musik und Redebeiträgen, aber auch ganz spannend und da wurde was probiert, was dann auch so unter dem Stichwort Diskurspiraterie immer wieder so ein bisschen ähm, verhandelt oder früher als E-Mail-Bombing. Äh, es wurde dann zwischendrin dazu aufgerufen, hey, wenn ihr jetzt für diese Sache seid, dann und, äh, postet doch mal bitte unter diesem Hashtag in der Kommentarspalte oder auf dem Profil von XY. Und ähm, das ist natürlich etwas, was äh, ganz klassischer digitaler Aktivismus eigentlich ist, ähm, der eben dann in diesem Für und Wider auf den Plattformen dann tatsächlich auch stattfindet. Und ähm, ja, ich glaube, davon werden wir auch zur Bundestagswahl und äh, in Zukunft noch viel mehr sehen. Ja. Dankeschön. Eine sehr spannende Einschätzung. Gibt es noch eine sehr schnell zu beantworten Frage aus dem Publikum? einmal mal die äh, zwei Likes hat äh, von Anonym. Und zwar sollten manche politischen Akteure, etwa die Bundesregierung, überhaupt eigene Social-Media-Kanäle betreiben dürfen. Ist es nicht problematisch, dass die Medien als vierte Gewalt so systematisch umgangen werden? Dankeschön. Sehr spannend, wie sich diese Dynamik, wie, wie vorhin schon angesprochen, auch, auch wendet. Ähm, wer möchte zuerst seine Meinung dazu geben? Ferraz, vielleicht auch noch mal aus der, aus der, aus der Sicht aus dem Libanon. Ähm, um, es ist, äh, ich bin froh, dass ich gerade nicht in Deutschland bin. <lacht> äh, die Diskussion findet hier auf einer ganz andere Ebene statt. Äh, ich äh, adoptiere das, was Daniel auch gesagt hat, ganz am Anfang, Anspruch auf Sichtbarkeit. Jeder hat Anspruch auf Sichtbarkeit in, in, in, in den sozialen Medien. Natürlich gibt es Rechtspopulisten und, und die gibt es auch in, in, in Lebanon jeder, jeder Art. Äh, aber ich bin selber hin und her gerissen zwischen... Äh, sollte, sollten Staaten wirklich mehr Social Media regulieren, äh, das ist etwas, aus meiner Erfahrung im Libanon würde ich auf jeden, auf, auf, auf jeden Fall mit Nein beantworten. Denn das, was Sie bis gesehen haben, war nicht Regulierung, sondern eher Kontrolle und äh, ein Tool, um, um, um Aktivisten zu intimidieren, in, in, in, im Sinne von wirklich sie unter Druck bringen, äh, um sie auch zum Schweigen zu bringen. Bringen. Und das ist hier äh, Regulierung von Meinungsfreiheiten. Äh, was wir hier brauchen, ist noch bestimmt jahrelang, bis äh, dieses Konzept von äh, Aktivismus und Social Media, Social Media Plattformen wirklich deren Weg in unsere Legislative findet. Bis dahin muss der Markt sich selbst regulieren. Und das ist eine Sache, die wir auch hier versuchen zu machen. Äh, mit, mit, unserer, mit unserem äh, Netzwerk zum Beispiel versuchen wir immer äh, Spannungen anzusprechen, äh, einzudämmen, vor allem wenn die so sektarische Art sind, Beleidigungen, äh, die dazu führen, dass, das, dass da Gemeinschaften gegeneinander stoßen würden. Ich gebe nur ein Beispiel, wir hatten äh, hier äh, Aufrufe zu Protest, sorry, so, ja. und hatten wir dann dadurch ein, ein Hashtag gestartet, den das hier ist sectarianism corruption, damit sozusagen die Menschen einfach nicht mit Nebenkriegen beschäftigt werden, mhm. sondern einfach das Ziel ist, Korruption zu mhm. bekämpfen. Und das kann nicht durch Beleidigung kommen. Und das ist eine Selbstregulierung, von Social Media. Dankeschön. Entschuldige, dass ich da schon unterbrechen wollte. Ich weiß nur, dass wir jetzt am Ende der Zeit angekommen sind. Und vielleicht noch mal, um, um die Frage auch noch mal ergänzend zu beantworten, dass es ja auch immer darauf ankommt, wie man es macht. Also es vielleicht auch einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Rwanda hat zum Beispiel jedes Ministerium einen Twitter-Kanal und da werden Bürgersprechstunden gemacht und Fragen beantwortet. Oder ob man es eben dazu nutzt, um dauerhaft seine persönliche Meinung auszusenden. Auf jeden Fall danke ich allen ganz herzlich für die Fragen, die gesendet wurden oder gestellt wurden. Und ich möchte mich natürlich ganz besonders bei euch dreien bedanken für die sehr, sehr spannenden Einblicke und Statements in eure Arbeit, in die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und mitdiskutieren. Und ja, als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch einen nächsten digitalen Salon gibt und den auch wieder im letzten Mittwoch im Monat, dann natürlich im kommenden Monat. Und zwar geht es beim nächsten digitalen Salon um das Thema digitale Selbstbestimmung unter dem Titel Cookies Make You Lose Control. Und ja, ich wünsche einen schönen Abend noch und sage bis dann. Vielen Dank. Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart.